Ich bin in Mebis in einem Moodle-Kurs und da möchte ich meinen Schülern ein bisschen HTML zeigen, beziehungsweise die Schüler sollen es auch selbst ausprobieren. Dazu habe ich hier einen HTML-Editor eingebunden. Da kann man hier also Code hinzufügen und der wird dann hier auch gleich live rechts angezeigt. Und das Besondere ist, hier unten habe ich dann Dateien, die kann ich gleich verwenden für meinen Code. Das heißt, ich bin hier in der Aktivität Verzeichnis. Die Dateien kann ich mir natürlich hier angucken, ich kann wieder zurück, auch diese CSS zum Beispiel. Und ja, das Besondere ist auch hier, das, was ich eingegeben habe, das bleibt also auch, wenn ich hier die Aktivität verlasse. So, wie es gerade ähm, erkennen konnte, in der CSS steht da quasi drin, Absätze sollen in roter Farbe erscheinen. Ich mache hier mal den Absatz hier rein bei Hallo. Und dann möchte ich mal da referenzieren auf diese CSS. Das geht dann ganz einfach, indem ich hier mit dem Rechtsklick den Link kopiere. Oder vielleicht noch einfacher, einfach hier per Drag and Drop an die entsprechende Stelle ziehen. Und man sieht schon, das Ganze hat hier funktioniert. Also jetzt wird auf diese CSS verwiesen und der Text ist rot. Das funktioniert natürlich auch mit... Grafiken, ich füge hier mal eine ein, also ich fange hier an mit dem Code zu schreiben, dann gehe ich hier runter, ziehe das Ganze hoch, damit habe ich dann die Verlinkung hier drin und habe dann hier schon meine Grafik eingebunden. Im ersten Schritt lade ich mir HTML Live Code runter, das heißt ich gehe hier auf Code und auf Download Zip. Per Drag and Drop füge ich dann die Datei in mein Moodle hinzu. Ich wähle hier als Datei einbinden, gehe auf Hochladen, dann gehe ich in die Einstellungen, gehe hier auf die Datei, klicke einmal drauf, gehe dann auf Entpacken, gehe dann hier in den Ordner rein und wähle die Index.html aus und setze die als Hauptdatei. Dann vergebe ich hier noch einen Namen und gehe dann auf Speichern und Anzeigen. Ja, man sieht ja schon, das Ganze funktioniert, also ich kann hier was äh, reinschreiben. Das Ganze wird hier rechts in der Vorschau angezeigt und ich habe hier oben die Möglichkeiten zur Einstellung. Ich gehe jetzt aber mal zurück in die Einstellungen. So, ich mache hier noch den Aktivitätsabschluss raus und dann mache ich mal bei Darstellung kurz Download erzwingen, gehe auf Speichern und Anzeigen. Denn was ich jetzt möchte, ist dieser Link hier und zwar der Link zu der Index.html. Das heißt, ich gehe hier auf ähm, oder mache hier einen Rechtsklick und gehe auf Link kopieren. Diesen Link möchte ich dann per iFrame hinzufügen in Moodle. Dazu brauche ich den Code. Ich mache das hier mal über einen Generator. Wenn man da eine Suchmaschine iframe Generator eingibt, kommt man auf diese Seite. Hier gebe ich den Link ein. Dann kann ich hier einen Namen vergeben. So, hier mache ich bei Border No und den Rest lasse ich mal so. Ich gehe auf Generieren und kopiere das. Ich gehe dann zurück in mein Moodle und wichtig ist, diese Einstellung jetzt hier wieder zurückzusetzen. Das heißt, ich gehe in die Einstellungen und dann unter Darstellung ändere ich das jetzt wieder ab. Ich gehe hier auf Automatisch und gehe auf Speichern und zum Kurs. Dann lege ich eine neue Aktivität an und zwar möchte ich ein Verzeichnis haben. Ich gebe hier einen Namen, das soll ja dann unser HTML-Editor werden. In die Beschreibung füge ich jetzt den Code ein, den ich gerade kopiert habe. Ich habe hier den Editor ausgeschaltet, ansonsten müsste man in den HTML-Modus gehen. Wichtig ist, dass ich diesen Teil hier nach HTML entferne. Sonst äh, versucht ich die Datei runterzuladen, also das kommt weg. Und bei der Breite gebe ich 100% ein, damit die gesamte Breite ausgenutzt wird. Und Höhe mache ich mal 600. Bei den Einstellungen sage ich unter Verzeichnisse aufgeklappt anzeigen, Schüler dürfen natürlich Dateien hochladen und den Rest mache ich raus, ebenso Aktivitätsabschluss kommt raus. Gut, dann gehe ich auf Speichern und Anzeigen und jetzt haben wir hier unseren HTML-Letter drin und hier unterhalb das Verzeichnis, das jetzt natürlich noch leer ist. Man sieht ja schon die Einstellungen und auch das, was ich hier vorhin eingetragen habe. Das wird in der aktuellen Browser-Instanz gespeichert, was auch hier beschrieben ist. So, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich möchte hier was hinzufügen. Ich gehe auf Bearbeiten und dann füge ich mal ein paar Dateien hinzu per Drag -and Trap. Gehe auf Änderungen speichern und dann habe ich hier unten meine Dateien. Und das geht natürlich nicht nur mit Fotos, sondern ich könnte hier auch natürlich auch gleich zum Beispiel eine CSS-Datei hinzufügen. Die sind jetzt hier auch drin. Und ich kann mir die auch angucken, das heißt, ich kann hier mal drauf gehen und dann schauen, was das ist. Und wie gesagt, hier oben, das bleibt immer noch gleich. Auch was hier in dieser CSS-Datei drin ist, die kann ich hier lesen. Ich gehe zurück und bin dann hier wieder in meiner Oberfläche.